Guten Tag! Vor Jahren hatte ich das alte Dashboard von MoosDB in einem Screencast vorgestellt. Mittlerweile gibt es eine überarbeitete Fassung des Dashboards, so dass es dringend an der Zeit ist, eine neue Version des Screencasts oder eine neue Erklärung zum Dashboard in Videoform zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Hier also ein entsprechender Screencast. Und zu sehen ist hier das neue Dashboard. Man kann bereits sehen, es hat deutlich mehr Optionen als das alte Dashboard. Deutlich mehr Unterseiten, die man links in der Seitenspalte sehen kann und verzichtet dafür auf ein damals entscheidendes Feature. Das neue Dashboard ist nicht mehr pro Benutzer anpassbar. Welche Kacheln in welcher Unterseite stehen, ist für alle Benutzer gleich. Dafür bietet es eben deutlich mehr Funktionen und lädt durch die fehlende Anpassbarkeit auch einfach deutlich schneller. Dadurch, dass es die standardmäßige Einstiegsseite für MoosDB ist, ist das ein entscheidender Punkt. Das neue Dashboard ist, wie gesagt, in Unterseiten gegliedert. Und den Anfang macht die Startunterseite. Hier kann man einerseits sehen, wie viele Einträge in den verschiedenen Bereichen von MusDB das eigene Haus hat oder zu wie vielen man selbst als Benutzer Zugang hat. Dann kann man Notizen, die gab es in der vorherigen Fassung auch schon, einerseits von den lokalen Administratoren oder von den regionalen Administratoren in den meisten Instanzen von USDB und andererseits persönliche Notizen, die man sich selbst geschrieben hat, in Kacheln sehen. Zu guter Letzt gibt es eine Kachel, meine Institution anderswo. Die wird ausgefüllt, wenn man die bei den institutionsweiten Einstellungen also wenn man als Museumsdirektor oben auf das Häuschen-Symbol fährt und dann Einstellung-Museum Klammer Museum anklickt, wenn man dort im Bereich die Institution anderswo links einträgt, zum Beispiel zur eigenen Wikipedia-Seite, zur eigenen Website, zum YouTube-Kanal und so weiter. Entsprechende Links werden dann unten angezeigt, wenn es ein bekannter Dienst ist, wie eben Wikipedia oder YouTube mit dem entsprechenden Logo. Nun weiter in der Seitenspalte und in der Navigation. Die nächste Unterseite des Dashboards heißt Datenbankinhalte des Hauses und gibt eine statistische Auflistung eben der Datenbankinhalte. Standardmäßig wird angezeigt, wie viele Objekte erfasst sind und wie viele veröffentlicht sind. Wenn man unten in der Kachel die weiteren Felder anklickt. Ich habe einen relativ kleinen Bildschirm, deswegen geht die Liste weit über die Kachel hinaus. Es sind relativ viele Felder verfügbar. Dann kann man die entsprechenden Daten dazu wählen oder abwählen, indem man ein mit einem Häkchen ausgezeichnetes Datenfeld noch einmal anklickt. Also wenn ich Objekte und Objekte öffentlich, die standardmäßig aktiviert sind, abschalte und Sammlungen und Abbildungen anschalte, dann sehe ich, es gibt 344 Sammlungen, L344 äh Abbildungen und drei Sammlungen. Und das hat sich im letzten, im aufgezeichneten Zeitraum, normalerweise ist das bis zu einem Jahr, hat sich das nicht geändert. Also ich habe einmal importiert, real. Und seitdem hat sich im Testmuseum für Screencasts wenig getan. Weitere Datenfelder sind alles, was in der Statistikdatenbank im Hintergrund gespeichert wird. Also Transkription, wie viele Transkriptionen sind für das Haus erfasst und wie viele wurden davon veröffentlicht, Literatureinträge, aber auch bis runter zu, wie viele Online-Besucher gab es an den Tagen auf den Seiten des Museums, in den veröffentlichten Seiten, also Objektseiten des Museums beim Museum Digital, sowohl in der lokalen Instanz als auch in den überregionalen. Wie war die Seitenperformance, also haben die Seiten schnell geladen, wie viele Downloads gab es von den eigenen Inhalten und so weiter. Das heißt, die Liste ist relativ lang und es lohnt sich, da selbst einmal drüber zu schauen. Die, Kachel, äh, die Unterseite Datenbankinhalte des Hauses hat, man kann es sehen, nur diese eine Kachel. Die nächste Kachel ist breiter und heißt kontrollierte Vokabulare. Hier werden die die kontrollierten Vokabulare von Museum Digital allgemein aufgelistet und ihr Bearbeitungsstand allgemein aufgelistet. Also zuerst in der ganz breitigen Kachel würde aufgelistet, wie viele Personen es gerade in der oder wie viele Akteure es gerade in der, im Akteurskatalog gibt, wie viele Ortsangaben es im Ortskatalog gibt und so weiter. Der Anreicherungsstatus in den verschiedenen Vokabularen, also sind die Begriffe schon kontrolliert oder sind sie nur erfasst? Hat also zum Beispiel eine Person Lebensdaten, ein Geschlecht, eine Beschreibung und Übersetzung der Beschreibung zugewiesen bekommen, im besten Fall Verknüpfung zu anderen Normdateien? das wäre kontrolliert oder einfach nur erfasst hieße wurde eingegeben, aber bisher hat noch niemand aus der zentralen Redaktion darüber geschaut und eben Verknüpfung zu Normdateien und so weiter hinzugefügt. Rechts kann man dasselbe sehen für das eigene Museum. Also, wie viele, wie viele Personen hat man, wie viele verschiedene Personen hat man selbst? verknüpft oder wie viele verschiedene Akteure, wie viele verschiedene Ortsangaben hat man selbst verknüpft und so weiter. Oder auf der anderen Seite, wie viele von denen sind bereits mit Normdaten, Übersetzungen und so weiter angereichert. Darunter gibt es einen kleinen Einblick in die eigenen Sammlungen. Mit welchen Akteuren wurden am meisten von den eigenen Objekten verknüpft, mit welchen Orten wurden am meisten von den eigenen Objekten verknüpft. Das jeweils immer als Tortendiagramm. Wenn man darüber fährt, über einen einzelnen Bereich in der Torte fährt, sieht man, wie viele Objekte es sind. Also 34 von den Objekten in meinem Testmuseum wurden mit Berlin verknüpft, 20 mit Koblenz. Wenn die einzelnen Bereiche zu klein werden, kann man oben in der Legende die Bereiche anklicken, dann verschwinden sie, dann ist die Torte, äh, bezieht sich die Torte auf alles außer den Ausgeschlossenen, kann sie aber auch durch einen nochmaligen Klick wieder anschalten. Dadurch, dass sich die Torte dann auf alle anderen bezieht, werden die kleineren Bereiche leichter überfahrbar oder leichter anklickbar. Der nächste, die nächste Unterseite ist etwas fraglich betitelt, Fragen an Daten. Und das sind ganz verschiedene Fragen. Also wie viele von meinen Akteursangaben, wie viele von meinen Ortsangaben und wie viele von meinen Zeitangaben habe ich als sicher oder wie viele habe ich als unsicher gesetzt? Das ist immer eine spannende Frage, um zu sehen, wie tief geht mein eigenes Haus in die, in die Erschließung und wie ist der Anspruch? Also auf der einen Seite sagt es etwas im Nachhinein über das Haus und seine Mitarbeiter aus, ja. Und auf der anderen Seite sagt es eben etwas über den Anspruch der Erschließung aus. Akteursverknüpfung nach Geschlecht ist etwas, was Tatsächlich in einer Kleinen Anfrage im Hessischen Landtag mal gefragt wurde, wie viele, wie viele Objekte aus Museumssammlungen sind mit, oder wie viele, wie sehr spiegelt sich die Geschichte von Frauen in den Museumssammlungen wieder. Das lässt sich über die Verknüpfung oder die äh, verknüpften Akteure relativ leicht herausfinden. Klickt man darauf, sieht man, in dieser Sammlung sind die meisten verknüpften Akteure, die ein Geschlecht haben und die tatsächlich Personen sind, unbekannten Geschlechts, da wurde es einfach noch nicht eingetragen. Und der eine, der ein Geschlecht hat, war eben ein Mann. Spannendere Daten gäbe es, wenn man ein größeres Museum mit besser angereicherten Daten hätte und das nicht gerade, ich habe hier für das Testmuseum fotogeschichtliche Daten, bei denen immer nur die Fotostudios erfasst sind. Das heißt, immer von Institutionen, die natürlich kein Geschlecht haben, ausgegangen wird. Genau. In einem normalen Museum gäbe es hier Spannenderes zu erfahren. Verknüpfte Akteure nach Geschlecht bezieht sich auf dieselbe Frage. Ortsverknüpfung nach Entfernung zur Institution zeigt, wie sehr regional der Fokus des Museums ist. Also auch das ist wieder ein etwas über das Museum lernen, indem man die eigenen Daten auswertet. Nun weiter in der Seitenspalte. Online-Nutzung, Klammer, Namen des Museums. Auch in meinem Testmuseum gibt es wieder keine Informationen, weil keine Objekte des Museums veröffentlicht sind und noch niemand auf die Institutionsseite geklickt hat, die dadurch, dass keine Objekte veröffentlicht sind, auch nicht öffentlich ist. Online-Nutzung des Museums gibt eine Auflistung darüber, wie viele Besucher wie viele Online-Benutzer es auf den verschiedenen Seiten des Museums gab, aus welchen Ländern sie kamen, welche Browsersprachen sie hatten und so weiter. Das heißt, eine allgemeine statistische Auswertung, die aber nicht viel ergibt, nur die wichtigsten Kennzahlen, wie viele Besuche gab es, wie viele Seitenaufrufe gab es und wie viele äh, Suchanfragen gab es wie viele Be Benutzer, also wie viele verschiedene getrennt wird. Immer wenn sich ein Benutzer eine halbe Stunde nicht mehr geregt hat, dann wird er als neuer Benutzer gezählt. Besucherstatistik ist die, bezieht sich auf das Besucherstatistik-Feature in MoosDB selbst und bezieht sich damit auf die Besucher im Museum selbst, also physische Besucher. Die Seite im Dashboard gibt alle Optionen wieder, die die entsprechende Funktion hat. Oben ist das erreichbar über Statistik Ansehen, außer das Hinzufügen neuer Besucher. Das Hinzufügen neuer Besucher geht eben über die bei Statistik Ansehen verlinkte Seite. Hm. Dazu dann später mehr irgendwann in einem eigenen Screencast. Objektsuche Favoriten, hier wird gezeigt, welche Suchen kürzlich durchgeführt wurden und welche favorisierten Suchen man als Benutzer eingestellt hat. In der Objektübersicht, wenn man eine Suche durchgeführt hat, zum Beispiel nach der Sammlung Kabinetts, Kabinettfotos, da kann man die Suchanfrage durch einen Klick auf den Stern als Favoriten setzen. Zeige alle Objekte und Ka äh, zeige nur unsichtbare Objekte in Kabinettfotos, dann ist der Stern ausgegraut, klicke ich darauf, wird er schwarz und meine Suchabfrage erscheint auf dem Dashboard unter Objektsuche Favoriten. Sammlung Kabinettfotos Published. Und es gibt dazu 20 Ergebnisse, also 20 Objekte. Rechts davon erscheint, welche Suchen kürzlich durchgeführt wurden. Die gleichen Funktionen sind auch durch einen Rechtsklick auf den, das Sternsymbol auf der Objektübersicht verfügbar. Über letzte eigene Änderungen kann man eben in den letzten eigenen Änderungen zurückgehen und sehen, welche Objekte man zuletzt bearbeitet hat was man dort bearbeitet hat und wann. Hier werden immer knapp 50 Objekte aufgelistet. Bei Datenbankinhalte gesamte Instanz ist effektiv dasselbe zu sehen, das bei Datenbankinhalte des Hauses zu sehen ist, nur eben bezogen auf die gesamte Instanz und nicht nur auf das eigene Museum. Dadurch, dass in MoosDB auch in einer Instanz von MoosDB im Normalfall auch Objekte anderer Museen äh, nicht nur veröffentlicht, äh, sondern verwaltet werden. Das heißt, auch interne Informationen anderer Museen sind sind hier nur die öffentlichen Felder verfügbar. Also wie viele Museumsseiten wurden veröffentlicht? Wie viele Museen gibt es, die veröffentlichte Objekte haben? Wie viele Sammlungsseiten sind öffentlich zugänglich? Wie viele Objekte sind öffentlich zugänglich? Wie viele Objekte in einer Instanz von MoosDB insgesamt erfasst sind, kann man hier nicht sehen, weil es eben Ausschluss gibt auf über den Erfassungsfortschritt der anderen Häuser, die auch mit MoosDB in der jeweiligen Instanz arbeiten. Über Online-Nutzung kann man dieselben Informationen, die man bei Online-Nutzung und dann den Namen des Museums sieht, für die ganze Instanz sehen. Also auch hier wieder ja, ein Fehler für ganz Museum Digital, für ganz Museum Digital. Wie viele so Besucher gab es für, äh, bei im gesamten Museum Digital an einem gegebenen Ort? Wie viele Seitenaufrufe gab es? Wie viele Suchanfragen gab es? Dann aus welchen Ländern kamen die? Welche Browsersprachen hatten sie? und zu welcher Tageszeit kamen sie. Unter Werkzeuge erhält man einen Zugriff auf verschiedene kleine Schmankerl, die nirgendwo anders recht ihren Platz gefunden haben. Viele davon sind aber auch über die Navigation, hier über das puzzle erreichbar. Mit dem QR-Code-Generator kann man beliebige QR-Codes für externe Webseiten erstellen. Also wenn man hier eine URL eingeben würde, dann https-example.com als Label, das wäre irgendeine Beschreibung. Example.com Da kann man auf Submit klicken und ein entsprechender QR-Code wird generiert und zum Download angeboten. Über den link validitätscheck können die Links, die bei den eigenen Objekten und zum Beispiel auf der eigenen Museumsseite gesetzt, die Weblinks, überprüft werden. Hier werden immer 20. Die Indizierung muss man selbst anstoßen und es werden immer bis zu 20 Links auf einen Schlag geprüft. Man sieht, es ist grün, Links ohne Fehler, einer, es gibt keine fehlerhaften Links gerade. Entsprechend würde man Status Code 404 sehen, wenn zum Beispiel ein Link, bei einem Link einfach keine Antwort kommt. Neueste Kommentare bezieht sich auf die Kommentarfunktion in der Ausgabe von Museum Digital über diesen Bereich kann man zur entsprechenden Moderationsseite kommen. Dazu mehr in einem eigenen Video. Im Bereich Listen werden die importierten IDs oder die IDs von Begriffen, die bei eigenen Importen neu angelegt wurden, aufgelistet. Das Gleiche gilt für Begriffe, die man in MoosDB neu eingeführt hat. Hat man zum Beispiel in, in MoosDB äh, ein Objekt mit Frankfurt verknüpft. Dann wird aus Frankfurt wird gespeichert im Hintergrund, dass man selbst Frankfurt angelegt hat und dass Frankfurt in diesem Museum gleichzusetzen ist mit dem Eintrag für Frankfurt. Relativ bald danach wird hoffentlich die Normdatenredaktion kommen und sagen, das Haus liegt in Frankfurt an der Oder. Wenn die Frankfurt schreiben, meinen die Frankfurt an der Oder. Damit kann im Hintergrund gespeichert werden, dass immer, wenn man selbst im Haus Frankfurt eingibt als Ortsbezug, man eigentlich Frankfurt an der Oder meint. Das heißt, das kann autokorrigiert werden. Das kann man aber nur für das Haus autokorrigieren, weil ein Haus in Frankfurt an der Mai, äh, am Main natürlich Frankfurt am Main meinen wird und nicht Frankfurt an der Oder, wenn die Mitarbeiter des Hauses nur Frankfurt schreiben. Das heißt, für das jeweilige Haus wird im Hintergrund gespeichert, welche Begriffe wurden für, von dem Haus neu angelegt und welche ID haben die am Ende bekommen, damit man darüber Autokorrekturen machen kann. Dieselben IDs sind wichtig, wenn man im Nachhinein die importierten oder dieselben Verknüpfungen von Eingabebegriff und ID, die am, Ende, die am Ende das Ziel ist, ist wichtig, wenn man einen Import durchführt und im Nachhinein in der eigenen Hausdatenbank, die nicht MoosDB ist, also wenn man nicht MoosDB inventarisiert, die entsprechenden IDs aus den kontrollierten Vokabularen von Museum Digital, also aus unseren äh, URLs, aus MDTerm dem Museum Digital Vokabularbrowser verlinken will. Dazu kann man, wenn man exakt denselben Namen benutzt wie Museum Digital, in, in md MDTerm einfach suchen. Man könnte über die API von MuseDB gehen. Und dann einzeln die Objekte aufrufen und gucken, mit welchen Objekten die verknüpft oder mit welchen Orten die verknüpft sind, zum Beispiel im Fall von Frankfurt und Frankfurt an der Oder. Oder man sieht, schaut eben das entsprechende Log an und sieht, für meine Importe heißt Frankfurt äh, am Ende ID von Frankfurt an der Oder. Das heißt, das ist vor allem technisch spannend. Durch einen Klick hierauf bekäme ich eine JSON-Datei. Dadurch, dass ich gerade unter Android arbeite, wurde die mir schlicht zum Download angeboten. Über Objektaufenthaltsorte zu Räumen konvertieren, kann man genau das tun. Bei einem Objekt kann man den Aufenthaltsort des Objektes und den eigentlichen Standort, also da, wo, er permanen, wo das Objekt permanent sein sollte, Entweder als Freitextfeld, das ist der konventionelle und traditionelle Weg, oder als Verknüpfung zu einem Raum eingeben. Über die Verknüpfung zum Raum kann man deutlich mehr tun und deutlich strukturierter erfassen. Das heißt, seitdem, es die, seitdem die Verknüpfung zu Räumen möglich ist und die Erfassung von Räumen in MoosDB möglich ist, ist es eigentlich der sinnvollere Weg, seine Objekte direkt mit Räumen zu verknüpfen. Hat man jetzt aber bestehende Daten in den Freitextfeldern, kann man über die Links in dieser Kachel objekt Objektaufenthaltsorte zu Räumen konvertieren, die Angaben in den Freitextfeldern in Räume umwandeln und dann die Objekte mit den entsprechenden Räumen verknüpfen. Über das Wall-Mounted-Dashboard, das man in der folgenden Kachel generieren kann, kann man sich eine über einen Link aufrufbare Seite generieren, die man zum Beispiel im Museum als eben Dashboard für die eigenen Mitarbeiter anzeigen lassen kann. Hier werden auch statistische Informationen gemeinsam mit äh, Einträgen aus der Wissensdatenbank um beim Puzzlesymbol unter Wissen angezeigt. Besonders wichtig ist die Projektliste, die man über Prozesse anzeigen kann äh, oder erfassen kann und die auch dort angezeigt wird. Das heißt, gerade für größere Häuser gibt es damit eine Möglichkeit, die verschiedenen Informationen des Hauses zusammenzuführen und kurz und bündig für die eigenen Mitarbeiter auf einem Bildschirm im Haus anzuzeigen. Über mehr schließlich, also die nächste Unterseite, gelangt man an die jeweiligen Kontaktpersonen für die jeweilige Instanz von MoosDB. Das heißt nicht die Kontaktpersonen im eigenen Haus, nicht der eigene Systemadministrator zum Beispiel, sondern die jeweiligen regionalen Administratoren. Rechts sieht man allgemeine Links zum Museum Digital und den verschiedenen Tools, die über Museum Digital verfügbar sind. Soweit zum Dashboard. Vielen Dank!